Volltexte können in Zotero nicht nur beim entsprechenden bibliografischen Eintrag angehängt, sondern auch direkt im Programm bearbeitet werden. Mit einem Doppelklick öffne ich ein PDF in einem neuen Tab und kann es bearbeiten. Ich kann zwischen dem geöffneten PDF und meiner Bibliothek hin und her wechseln. Zum Bearbeiten kann es nützlich sein, wenn die linke Seitbar geöffnet ist. In der Seitbar kann ich mir eine Miniaturansicht der Seiten, eine Übersicht über die erstellten Anmerkungen oder, falls vorhanden, die Struktur des Dokuments anzeigen lassen. Zum Annotieren stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. Ein Marker, mit dem ich in einer gewünschten Farbe Text hervorheben kann, eine Notiz, die ich wie ein Post-it an einer beliebigen Stelle platzieren kann, und eine Funktion, mit welcher ich einen ausgewählten Bereich als Bild ausschneiden kann. Bei jeder Aktion wird eine Anmerkung erstellt, welche ich mit einem Kommentar und Tags versehen kann. Wenn die Synchronisierung zum Webaccount eingerichtet ist, werden die Anmerkungen regelmäßig im Webaccount gespeichert. Die Anmerkungen können auch noch weiter bearbeitet werden. Zum Beispiel kann die Farbe, oder Seitenzahl geändert werden. Oder die Anmerkung kann auch wieder gelöscht werden. Im rechten Bereich kann man basierend auf dem Volltext die bibliografischen Daten kontrollieren und bearbeiten. Man kann auch zum Eintrag Notizen erstellen. Mit dem Plus kann eine neue leere Notiz zum Eintrag geöffnet werden oder mit der Option Eintragsnotiz aus Anmerkungen hinzufügen können alle bisher erstellten Anmerkungen in einer Eintragsnotiz zusammengefasst werden. Diese Notiz kann anschließend weiter bearbeitet werden. Und es können ihr auch weitere Anmerkungen hinzugefügt werden. Wenn ich den Tab mit dem geöffneten PDF schließe, sehe ich, dass die neue Notiz dem Zotero-Eintrag angehängt ist. Und ich habe mit einem Klick darauf eine Übersicht über alle meine Anmerkungen zum Volltext.